Ja, also jetzt geht es, also die, die Anreise war nicht so beschwerlich, aber die Übersetzung war beschwerlich und ähm, ja, das geht um ein Projekt, das haben wir Dotlum genannt und es ging, geht um, um Punktwolken und äh, ja, es geht um Distributed Web und es ist so, dass meine Firma auch sehr, sehr Distributed ist, also wir sind gut verteilt auf der ganzen Welt, arbeiten aber fast alle in Japan, ähm, viele Nationalitäten, aber ein Standort und ähm, wir haben mal, wir haben so ein, ein Projekt von sowas, einem japanischen fraunhofer institut artiger äh, Organisation bekommen. Und die wollen eine Point-Cloud-Plattform ähm, für ganz Japan erstellen. Und wir haben schon relativ viel mit Point-Clouds gearbeitet. Und dann haben wir, wir haben gesagt, für die Plattform, das größte Problem ist doch erstmal, wie man die Daten überhaupt dorthin bekommt. Weil ähm, wir haben Kunden, die uns Festplatten schicken, weil sie das irgendwie nicht schaffen mit ihrer Firewall und mit ihren... Ähm, ja, die Daten sind einfach so groß. Und dann dachten wir, ja, da... Ähm, da lösen wir ein Problem, das wir allgemein haben. Also ähm, wir haben uns ein bisschen so, ich weiß nicht, ob das vorher oder danach kam, aber wir haben uns mit Peer-to-Peer -Peer beschäftigt gehabt, mit ein paar Kollegen. Und dann haben wir gedacht, wir machen was mit äh, Peer-to-Peer-Software, um diese großen Datenmengen ähm, zu transportieren. Und zwar halt in dem Fall Geodaten, äh, Punktwolken. Und zwar deswegen. Weil ähm, Big Data eigentlich schon sehr kompliziert ist, mit den Big Data äh, umzugehen, weil sie einfach so riesig sind. Also man man lädt nicht mal ganz einfach äh, 10, 10 Gigabyte irgendwo hin oder schickt es per E-Mail. Ähm, es ist meistens auch sehr ineffizient. Also ähm, wer hat nicht schon irgendwie Satellitendaten runtergeladen oder von Geo, äh, Geofabrik irgendwie große Extracts und hat am Ende gar nichts gebraucht oder nur ein bisschen davon. Ähm, und ja, so also sind wir drauf draufgekommen, äh, machen wir sowas, das nennen, dann nennen wir Dotloom und das ist eine verteilte Datenplattform für Point Clouds. Und dabei haben wir dann äh, ein Projekt ähm, verwendet, das heißt das DAT-Projekt. Ähm, ja, was waren die, die Anforderungen, die wir so hatten? Ähm, also, was wir gebraucht haben, war einfach ein einfacherer und ein sicherer, schneller Austausch von großen Datenmengen, also 10 Gigabyte äh, oder mehr sogar. Und ähm, für, für viele Leute ist auch schon 5 Megabyte nicht so einfach, ähm, das irgendwie zu schicken und also, es wird wirklich schwierig mit, mit großen Datenmengen. Ähm, dann wollten wir irgendwie, dass man auch schon auf die Datensätze zugreifen kann, ähm, wenn sie noch gar nicht irgendwie verschickt wurden, also dass man eben äh, aus, der, aus der Entfernung genau festlegen kann, was man will und was man eigentlich bekommt. Ähm, und dann wollten wir, wenn wir irgendwas verarbeiten oder ins richtige Format bringen, das auch schon in dem, in dem Moment tun, äh, wo wir das runterladen oder hochladen. Und ja, und so sind wir dann auf das DAT-Protokoll gestoßen und das Ganze firmiert, firmiert unter dem, dem momentan, ja, ich finde, recht populären Begriff Distributed Web. Und das ist eine Art verteilte Synchronisationstechnologie, erlaubt dann relativ hohe Geschwindigkeiten, weil ähm, die Sachen schon verteilt, wenn die Sachen verteilt vorliegen. Ähm, es wird effizient gespeichert. Und was ich auch noch sehr gut finde, ist, dass man äh, ganz genau weiß, dass die Daten von der Person kommen, die es mit dem, äh, ja, die mit dem Public äh, Key, mit dem das generiert wurde, ähm, äh, in Verbindung gebracht werden kann. Also man kann den Urheber auch auch nachweisen. Ja und wenn man es dann wirklich einfach erklären muss, dann, dann kann man sagen, ja, es ist ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen an wie Git. Ähm, man kann damit Sachen machen, die andere Leute äh, mit Dropbox machen, ähm, auch wenn sie nicht wissen, was dann mit ihren Daten dort passiert. Und es, äh, ja, es ist, ähnelt schon irgendwie BitTorrent, aber BitTorrent darf man ja nicht sagen, das ist ja ein bisschen ein schlechtes Wort und da hat man ganz viele schlechte Sachen damit gemacht. Und das ist also Dat, so eine, so eine Kombination von den drei Sachen. Und äh, ja, ich habe mal hier so ein, so ein, so ein Video. Ähm, von äh, ja wie es auf der Kommandozeile funktioniert. Also es, es fühlt sich an wie .dat. Ich habe jetzt meine ganzen äh, .last-Files, ja, ein paar Gigabyte, und dann schreibe ich einfach in .dat share und es dauert bloß ein paar Sekunden und sie sind gepublished. Also es ist vorhanden. Ich muss es gar nicht irgendwo hochladen. Ich kann diesen Link, der da oben steht, äh, teilen und nur wer es wirklich braucht, ähm, kann es sich dann runterladen. Und wenn er eine Kopie macht, dann äh, Sieht man, dass es dann eine weitere, der macht dann so einen, so einen Clone und äh, lädt es runter. Und wenn da jetzt dann nicht nur ein Peer ist, sondern zwei oder drei oder mein Nachbar oder im gleichen Netzwerk, dann wird es auch sehr, sehr schnell. So, das haben mal irgendwie nächste Folie. Genau, und dieses, op, das war zu schnell. So, und weil halt so diese Kommandozeilen-Sachen nicht jedermanns Sache sind, haben wir uns gedacht, wir kümmern uns um eine Software, wo es keinen Maintainer gab, das war der DAT-Desktop. Und das ist so ein Ele wieder mal so eine elektron-basierte Benutzeroberfläche, wo man die ganzen Sachen ein bisschen komfortabler machen kann. Und wir wollten dann noch so Sachen machen wie Datenvorschau, dass man vorher eben gucken kann, was man publisht und was man jetzt runterladen möchte. Und dass man die Sachen vielleicht auch auf eine server äh, bringen kann, weil man ja seinen Rechner nicht die ganze Zeit online, online haben möchte. Und dass man eben so Metadaten und Statistiken ähm, visualisieren kann. Und das Ganze sah dann so aus. Also der, der, erste, der erste Teil. Das war eigentlich, vieles war schon da, aber man musste das erstmal ein bisschen in, nach React Native portieren. React.js React portieren und jetzt sieht man dann, es gibt den, einen weiteren Client, wenn man noch, kein, wenn man noch, nicht, ähm, noch nichts gemacht hat damit, man, bekommt man so ein kleines Tutorial gezeigt und ähm, dann fügt man da diese DAT-URL ein und dann fängt das Programm an zu synchronisieren. Ähm, ja. Das Gute ist, es synchronisiert wirklich wie Dropbox. Also man sieht dann auch, dass jemand sich da äh, verbunden hat und wenn die Verbindung abbricht, weil man zum Beispiel mobiles Internet hat, dann geht es auch wieder dort weiter, wo es aufgehört, beim nächsten, aufgehört hat beim nächsten Mal. Und dieser DAT-Desktop, der ähm, zeigt das Ganze einfach ein bisschen schicker an. Ähm, man kann sich auch anzeigen lassen, was für Daten in diesem DAT-Archiv drin sind. Und ähm, so muss man nicht so muss man nicht erstmal alles runterladen um zu sehen was da ist und äh, das finde ich auch ziemlich praktisch das ganze soll noch schöner werden aber ähm, da gibt es noch viel zu tun so. Dann haben wir noch was vor, also wir haben schon angefangen mit vielen Sachen, aber es ist alles so ein bisschen äh, in Arbeit und zwar wollen wir, dass man die Daten, diese DAT-Archive aus der Entfernung indizieren kann, also dass man nicht erst, dass man, dass man auch so, so Such äh, oder letztlich äh, wissen, wissen kann, wo welche Daten sind, dass man zum Beispiel Fotoalben oder Geodaten ähm, dann irgendwie auch finden kann in diesen DAT-Archiven. Ähm, und dann dieses, was ich vorhin schon sagte, dieses äh, ja, dass man von einem DAT-Archiv liest, Sachen irgendwie während dem Downloaden auch bearbeitet, in so einer Pipeline und dann gleich, gleich wieder in ein neues DAT-Archiv schreibt. Ja, und insgesamt dachte ich mir, es wäre doch praktisch, wenn man Zugang zu den Daten dort hat, wo sie generiert werden. Also, dass man sie nicht erst von jedem Sensor oder von jeder Kamera in der besten Qualität oder nicht so guten Qualität in die Cloud lädt, weil das ewig dauert und weil sie vielleicht gar keiner braucht, sondern dass man die Sachen einfach dort lässt, wo sie sind. Die bekommen dann so eine dat url die Speichermedien, und dann kann man die äh, bei Bedarf teilen. Und wenn sie einmal runtergeladen sind von jemand, dann gibt es schon, zwei, gibt's schon zwei, zwei Peers, auf die man zugreifen kann. So, ähm, Was sind denn so unsere Anwender, die wir so äh, im Kopf hatten? Zum Beispiel... Ein Kunde, für den es wir wirklich praktisch wäre, war so ein Vermessungsbüro, von denen wir Festplatten geschickt haben, bekommen haben mit, mit Point Cloud-Daten. Ähm, wir müssen denen auch die Daten bearbeiten, das heißt, wir müssen sie erst per Post geschickt bekommen, dann müssen wir sie erstmal alle äh, mit Skripten und so umwandeln. Und dann will man die ja auch an die, an die Kunden weitergeben. Und da wäre das eigentlich ein ganz praktisches Tool, dachten wir. Ähm, dann gibt es ja diese Data Scientists, also dieser, dieser äh, ist ja gerade ja jeder Data Scientist. Und ähm, die brauchen eben auch äh, Zugriff zu den Daten und wenn jetzt ihre Daten plötzlich nicht mehr vorhanden sind, weil der Server down ist, dann können sie relativ einfach Kopien davon anfertigen. Ähm, ja, und man kann auch diese abgeleiteten Daten, die kann man dann wieder veröffentlichen und man kann eben auch den, die Authorship, also Proof of Authorship, kann man auch garantieren, man weiß, woher die Daten kommen und von wem sie sind. Und ein anderes Beispiel, was ich auch noch ganz gut fand, war zum Beispiel ein autonomes Fahrzeug. Ähm, die sind ja ab und zu eben nicht gut verbunden mit dem Internet. Und ähm, das ist ja praktisch, wenn dann diese synchronisations äh, funktion dann wieder einsetzt, sobald das Internet da ist. Und diese neuen Fahrzeuge sammeln ja auch unglaublich viele Daten. Das wäre doch super, wenn diese ganzen Laserscanner an der Ladestation ihre Daten der Öffentlichkeit irgendwie zur Verfügung stellen würden. Und ähm, ja, auch noch eine Idee, ich weiß nicht, ob das irgendeiner machen will, aber dann soll er sich doch melden. Aber es gibt einen Haufen Probleme und deswegen sage ich mal, was so Stand der Dinge ist. Also wir arbeiten an diesem Desktop, weil das für die End-User bei uns wichtig ist, dass sie eben kein Kommandozeilenprogramm verwenden. Und wir wollen eben dieses Processing weil das Indizieren weitermachen. Wir wollten äh, äh, Support für DAT in Potri implementieren, sodass Potri dann eben von verschiedenen Stellen die, ähm, die Datenpakete lesen kann, automatisch. Und alles, was schon gecached ist, dann von dem, von dem lokalen ähm, Speicherort, dann wollten wir das neue IPT-Format implementieren. Und dazu sind, dann kommen immer wieder neue Ideen, ähm, weil wir zum Beispiel auch das Problem haben, dass wir nicht nur mit Open Data arbeiten, sondern die Sachen auch manchmal ähm, ja, nicht so offen sind und dann haben die Leute Angst, dass das irgendwo im Distributed Web verloren geht und von falschen Leuten in die, falschen Leuten in die Hand kommt. Und äh, da waren zum Beispiel Beispiele mit medizinischen Daten, äh, wie Röntgenbildern, CT-Scans und dergleichen. und ja, das Problem ist ein bisschen so, also hier sieht man, was ist die, Motiva die Motivation, Daten herunterladen, ist normalerweise sehr hoch. Also man, man lädt gerne runter, aber hochladen ist eben was, was man nicht so gerne macht. Also gerade bei Open Data, ähm, meistens die, die Open Data Plattformen, die sind am Anfang super und dann gibt es keine Updates, weil derjenige, der die Daten hat, irgendwie das nicht so einfach findet. Und wir denken mal, dass mit diesem System könnte man den Upload viel attraktiver machen, aber... Ähm, ja, dieses traditionelle System ist etabliert. Die Leute laden hoch und runter mit von, von irgendwelchen Download-Servern. Und bei Peer-to-Peer -Peer ist es so, dass der Download wirklich einfach wird und aber auch der Upload äh, nicht mehr schwierig ist. Ähm, das Problem ist die Akzeptanz. Also Peer-to-Peer äh, -Peer ist ein bisschen schwierig. Ähm, zum Beispiel, als ich bei der Fos 4G in Okayama war, musste ich dann, um das Wi-Fi benutzen zu dürfen, da hatte ich auch den Vortrag hier, musste ich unterschreiben, dass ich kein Peer-to-Peer -Peer verwende. Also ähm, da wurde so viel, so viel äh, illegales Zeug gemacht mit Peer-to-Peer, -Peer, dass es einen wirklich schlechten Ruf hat und auch unser Kunde darf gar nicht verwen äh, verwenden, was wir gerade machen. Und deswegen suchen wir gerade einen besseren Namen, weil BitTorrent ist ja auch Peer-to-Peer, -Peer, äh, nicht BitTorrent. Äh, Blockchain ist ja auch sowas. Aber das, das findet ja jeder super. Ähm, ja, und manchmal denke ich mir eben, es wäre einfach viel einfacher gewesen, dass wir so ein Etikettierungsprogramm schreiben und dann das Ganze per Post verschicken, weil die Technik äh, da ja, es ist halt erstmal der schlechte Ruf, man muss, man, man, man muss Leute überzeugen, Ports aufzumachen und so und das ist nicht so einfach. Dann ist die Community von DAT ein bisschen äh, anarchisch vielleicht oder unkoordiniert, das heißt, da ist. Ja, da wird viel gemacht, aber nicht so gut koordiniert und dann haben wir viel mehr Arbeit, als wir dachten, ähm, was dann Probleme mit der Finanzierung hat. Wir machen also viele Sachen gerade, weil es Spaß macht und nicht, weil wir es irgendwie bezahlt bekommen. Und man muss noch Early Adapter sein, also ja, das ist manchmal schwierig mit Kunden, die was erwarten, das halt dann auch richtig funktioniert und so machen wir gerade so. Meistens haben wir so eine Deadline zu einer Konferenz, ja, das, das Conference-Driven Development. Ähm, und ja, vor langer Zeit, äh, weil dann Volker am Morgen auch noch was äh, zu einem ähnlichen Projekt sagt, hatten wir die, mussten wir uns überlegen, ob wir ein Projekt nehmen, das IPFS heißt oder DAT. Und zum damaligen Zeitpunkt haben wir uns für DAT entschieden, einerseits weil es sowas gab wie Versionierung. Also ähm, DAT selber äh, kann, kann Versionen speichern. Ähm, man kann jetzt nicht irgendwie zurück, zurücksetzen zu einer Version, also nicht wie richtig wie Git, aber man, man, äh, ja, es funktioniert sowas und die URLs können auch generiert werden, wenn noch gar keine Daten da sind. Ähm, also man kann ähm, auch ein leeres Archiv erstellen und dann im Nachhinein Daten hinzufügen, was man damals zumindest, äh, weiß ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist, da komme ich morgen zum Vortrag, ähm, was man da nicht konnte. Dann finde ich die DAT-Community ganz gut, weil die halt nicht von einer großen Firma oder so gesponsert wird oder ist nicht so Venture Capital-like, sondern ein bisschen mehr äh, äh, ja, unabhängig und mh, viele Idealisten dabei. Und dann dachte ich irgendwie, dann machen wir mit DAT. Ne? Äh, der Name ist halt nicht so gut, weil wenn man da sucht nach DAT, dann fragt immer Google, ob man nicht SAT meint. Ähm, also man findet halt nichts. Genau, und dann. Ist es eben so, dass, dass das Thema glaube ich momentan sehr interessant ist mit diesem Distributed Web, weil ähm, die, ähm, jeder redet von der Cloud und jeder, jeder, ähm, ja, jeder will da irgendwie seine Daten hinbringen, aber was ist denn genau die Cloud und Vertraut man nicht irgendwie so großen Firmen wie Google und, und Amazon seine Daten an? Und wäre das nicht viel besser, wenn das irgendwie von der, wenn das wahre Internet, wenn die Leute das, die, die, die Daten untereinander teilen würden? Und wenn die nicht irgendwie, wenn man diese Cloud gar nicht bräuchte, sondern das Internet verwendet? Und so hoffe ich, dass ich so ein bisschen in so einem Trend dabei bin, der das ursprüngliche Internet wieder zurückbringt. Und, ähm, ja, ich hoffe mal, dass noch andere Leute mitmachen, weil ich denke, dass dieses Distributed Web äh, irgendwie interessant und, und vielleicht auch die Zukunft ist. Ja, und vielleicht äh, ist auch Google und Amazon stärker und es wird dann oder Facebook und es wird nie was werden. Aber ähm, ja, falls jemand, falls jemand Interesse hat und genauer darüber Bescheid wissen will, ähm, dann gibt Volker morgen auch noch, ein, noch eine Einführung, vielleicht ein bisschen mehr technisch ähm, oder einfach mit mir sprechen. Und ich hoffe, dass wir irgendwie daran weiterarbeiten können. Also äh, vielleicht müssen wir noch mit der, e also wenn die ESA da ist oder andere großen Datenbetreiber, die nicht die Probleme mit, mit, mit dem Transport von großen Daten haben, dann sollen sie sich doch bitte melden. Ja. Vielen Dank, Daniel Kaste. Äh. Vielen Dank, Daniel Kaste. Äh. Sehr interessanter Vortrag. Gibt es äh, Fragen aus dem Publikum über DAT oder Dotloom? Christoph. Ja, du hattest ja eingeleitet quasi mit dem Thema große Datenmengen, hast dann die Zahl 10 Gigabyte genannt. Das ist ja heutzutage für die meisten jetzt nicht mehr wirklich eine wirklich große Datenmenge. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, ob, ob und wie das Ganze jetzt wirklich für noch viel größere Datenmengen, also ich denke jetzt mal an 1000 Terabyte so, ähm, skalieren würde, ob das tatsächlich sozusagen dieses Distributed in dem Bereich noch Sinn macht oder ob da dann doch eher tatsächlich der physikalische Versand dann wieder in die, in die Effizienz äh, sinnvoller ist. Ja, also, es ändert sich immer wieder was, und wenn, wenn es irgendwelche Bottlenecks oder so gibt, dann, dann arbeiten die Leute daran. Also, wir hatten zum Beispiel ja gedacht, dass wir die, die Punktwolkendaten, die für Pottery generiert werden, das sind also ganz viele kleine, äh, Datenpakete, dass wir die da alle rein, reinpacken, aber wir haben festgestellt, dass die, Zah die, die Zahl, der, der Files, ähm, ein bisschen äh, schwierig war, die große Zahl der Files. Ich glaube nicht, dass es die, die Größe der Dateien ist. Also, es ist eher, aber, ich denke, da arbeitet schon wieder jemand daran. Also, das, es wird so viel, es ändert sich da so viel. Also, es ist wirklich, ähm, ja, äh, ja, es ist Early Adapter Software, aber, aber sobald irgendein Problem irgendwie aufkommt, versuchen die Leute es zu lösen. Und ich weiß, dass es jetzt mit diesen, der Vielzahl an Dateien, wenn es zum Beispiel ein, ein Teilserver oder sowas gewesen wäre, da, da hätten wir, glaube ich, Probleme gehabt bei der, bei der Zeit, um das dann zum Beispiel beim, beim ersten Initialisieren ähm, dauert es dann halt länger. Also es wird der, der gesamte File-Tree durchsucht und dann die Metadaten geschrieben. Und ich glaube, große Daten sind nicht das Problem, aber die Anzahl der Daten. Gibt es noch weitere Fragen im Publikum? Wir haben noch genug Zeit. Ja. Ich hatte mal mit Test, Test. ich hatte mal mit IPFS gearbeitet und dann gemerkt, dass es die Dateien dupliziert hat, also einmal in der eigenen Struktur hatte, zusätzlich zu dem, wo ich sie liegen hatte. Wäre eine Frage, ob das DAT auch so macht. Zweite Frage, IPFS ist jetzt auch Blockchain verseucht. Ist DAT da noch von weg oder haben die auch so ein, du hast eben, schon Capital, oh oh. Du hast eben auch schon Metro Capitalist erwähnt, ist DAT noch eher... Idealistisch oder auch schon geht's da auch schon ums Geld? Ich, ja, weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, es ist schon der Versuch von der Community, da irgendwie unabhängig zu bleiben und es gibt so einen IRC-Channel, wo, wo Leute, ja, wo, wo ziemlich viel so diskutiert wird und wenn man dann guckt, wer das ist, also wer da so dabei ist, dann sind da schon irgendwie Leute, wo man sagt, huh, da, also so, so, äh, so Aktivisten, die, die, die äh, ja, ähm, ja, die, die allgemeinen Probleme mit, mit, mit Konzernen wie Google und dergleichen haben oder, oder versuchen, ähm, das Internet freier zu machen, dadurch, dass sie da sind und das verwenden, gehe ich schon mal davon aus, dass es vielleicht nicht so schlecht ist und die versuchen, auch, also wenn man auf die Dat-Webseite sieht, dann sind auch die Sponsoren und die sind so Mozilla Foundation oder Knight Foundation, ähm, das ist schon im Vergleich zu IPFS schon viel, viel geringeres Budget. Ähm, und ich, ich weiß, also persönlich habe ich so die Erfahrung, ähm, dass, es, dass manchmal so, so von einer Großfirma kontrollierte äh, Projekte manchmal schwer sind für andere Firmen wie mich, irgendwie da mitzumachen. Man hat da nicht so viel Mitspracherecht vielleicht. Und ähm, so Projekte wie in der Geo-Community wie Open Layers oder so, wo wirklich jeder mitmachen kann, wo auch, oder, oder QGIS oder so, ähm, die, die sind mir eigentlich immer lieber. Ob das jetzt die richtige Wahl ist, war, weiß ich nicht. Also, ja. Aber ja, wir gucken auch immer so ein bisschen, was mit IPFS passiert. Aber ja. Jo, jetzt noch jemand im Publikum da hinten. Ja, ich hätte eine Frage zur möglichen Suche von ähm, ja, Datensätzen aus Anwendersicht. Ähm, ähm, Gibt es, also wie wird es gehandhabt mit dem Index? Wird es ja ein Peer-to-Peer-Netzwerk und wenn ich über den globalen Datensatz suchen möchte, gibt es da. Also es gibt keine Suche so. Die, also es gibt ja. keine Google-Suche, die diese Sachen findet. Es könnte jemand sagen, er macht so einen Index ne, für, für, für Open Data oder sowas. Aber das ist jetzt irgendwie nicht vorhanden. Was, was ich ganz interessant finde bei, bei DAT ist, dass man, wenn man, wenn man so eine DAT-URL kennt, dass man dann ähm, zuerst die, auf die Metadaten zugreifen kann. Und die Metadaten enthalten halt, was, was in diesem Dat-Archiv drin ist und welche Versionen und, ähm, ja, und dann kann man sich so, so vorwärts hangeln und kann dann die Dateien untersuchen. Und zum Beispiel, man hätte jetzt irgendwelche Bilddateien darin, dann könnte man die, ähm, nur die, nur die Header der Bilddateien lesen und muss also nicht erst die ganzen Bilder runterladen, sondern könnte nur die... Die, die Metadaten und dann einen Index erstellen von diesen Metadaten und dann vielleicht mhm. Thumbnails generieren. Mhm. Also ohne jetzt irgendwie das gesamte Archiv äh, zu kopieren und dann erst zu bearbeiten, kann man dank, dieser, ja, dank, dank, von, dank diesem Index, diesem File, File Tree und äh, Index, kann man dann äh, sich halt erstmal einen Überblick verschaffen und muss nicht erstmal Satellitenbilder ohne Ende <lacht> mhm. äh, Tage, äh, ja, Stunden oder Tage lang runterladen. Ja. Also ja. Ein globaler Index auf Basis von Metadaten ist geplant dann. Oder? Ja, das muss jeder, das ist auch wieder so eine, so eine Technologie, ja. wo, wo alles, was ein bisschen höheres Level ist, dann von den, von, von je, also implementiert werden muss, wenn es jemand braucht. Mhm. Ähm, so ein bisschen das Problem mit dem Distributed und die wollen ja nicht so einen zentralen Index haben, aber wenn man die Technologie verwendet, kann man das natürlich für sich selber sowas erstellen. Ne? Also Gibt es noch Fragen aus dem Publikum. Dankeschön. Ähm, mir ist aus dem Vortrag nicht so ganz klar, wie ist denn der Status, also benutzen Sie das Ganze jetzt aktiv oder ist das immer noch so eine Development Version, die noch nicht so richtig läuft? Ähm, es läuft schon, aber wir haben Probleme mit, den, mit dem Peer-to-Peer, mit dem -Peer, also meine Kunden sind in Japan vor allem und ich darf das Wort gar nicht sagen und wir können auch mit Ports und so, wir haben da echt Probleme und müssen, glaube ich, daran arbeiten, dass das Ganze auch über HTTP funktioniert. Weil keiner, man, man, man, ich weiß nicht, ob man da mal so ehrlich sein darf, weil ähm, wenn man Sachen illegal teilen will, aus einer Firma raus oder aus einer Organisation, dann kann man ja auch Dropbox nehmen oder so. Und ähm, die sind ja nicht verboten, die verwenden sie alle. Aber ich glaube, wir haben den Fehler gemacht am Anfang, dass wir da so äh, zu ehrlich waren vielleicht. Ja. Ähm, vielleicht. Ich muss vielleicht in anderen Ländern gucken. Ja, fand das ein bisschen schwierig. <lacht> okay, also dann danke ich nochmal dem Daniel Kastel für seinen Vortrag. Und, äh